Dieses Video setzt die Gänze der ganzen PSA Mathematik voraus. unten. So. Nee, nicht das. So, das da. Beweis der Formel für die Steigung. Also im Kapitel über äh, lineare Funktion, haben wir da irgendwie eine Formel gesehen, die irgendwie so stand und nicht bewiesen wurde. Die Steigung S ist gleich... Delta y durch Delta x, also Differenz der y-Werte von zwei Punkten durch die Differenz von x-Werten von zwei Punkten. <lacht> wo, ja, diese Formel kann dadurch erklärt werden, indem für die Werte der Punkte abstrakte Symbole benutzt werden. Ja? Wir haben da in, dieser, in diesem Kapitel, also wie man eine Funktion mit Hilfe von zwei Punkten finden kann, haben wir sowas schon gemacht, zwar, aber mit konkreten Zahlen da. wo ja, die Punkte. Und jetzt machen wir das halt mit äh, Symbole. Der ganze Prozess ist genau der gleiche. Ja, man soll sich nicht schrecken lassen, wenn einfach Symbole da stehen und nicht Zahlen. Das ist doch das gleiche. Viele fühlen sich verzweifelt, also wenn sie Symbole sehen, aber es ist nicht, nicht was Besonderes. Ja, die allgemeine Gleichung einer linearen Funktion haben wir eh gelernt, das ist Steigung mal x plus x minus Achsen, Setzen wir die Wertepaare für die zwei Punkte in diese Gleichung ein, also S mal x plus a allgemein ist ein Punkt, erst der x-Wert, dann der y-Wert und bei Punkt 1 setzen wir als Symbol x1 und Symbol für y, y1 und hier im zweiten Punkt x2 und y2 und dann, wenn man das hier in diese Gleichung einsetzt, das y1 ist jetzt mal x1 plus a und entsprechend von dem Punkt 2 ja? und wenn wir jetzt erst die erste Gleichung auf a auf a umformen ja auf a umformen, dann bedeutet das, ja, das muss das hier auf die andere Seite kommen, also mit minus. Ja, beim Umformen sollten wir bei diesem Niveau jetzt zumindest bei dieser Form von Umformen kein Problem haben. Das bedeutet, das kommt auf die andere Seite und dann steht y1 minus sx1 auf diese Seite, aber wir haben jetzt die Sattel gewechselt, also dann bleibt auf der anderen Seite a allein, das haben wir jetzt links doch geschrieben und den Rest auf die andere Seite, also y1 minus sx1 das sollte auch bei diesem Niveau klar sein setzen wir jetzt a in die zweite Gleichung ein, also hier in der zweiten Gleichung machen wir dieses a weg ja, und da ist es auch und machen wir dieses a weg und wir ersetzen wir das durch womit es gleich ist, ja, also durch y1 minus sx1, das ersetzen wir hier und da tatsächlich haben wir das ersetzt, der Rest ist das gleiche bei der Gleichung und wir wollen jetzt das S herausfinden, also wir lassen jetzt hier die Steigung, also wir lassen also hier nur die Terme, die S haben, also mit x1 und x2 da. Und wir bringen y1 auf die andere Seite. Das ist mit Plus, also auf der andere Seite mit minus. y2 minus y1 ist s mal x2 minus s mal x1, also das geht weg, also das bleiben nur diese zwei Terme hier und dann können wir jetzt hier, was wir auch schon gelernt haben, das herausheben. Ja, Das bedeutet, wir können S herausheben. Hier, da ist es. Und dann bleibt in Klammer X2 und X1 mit Minus dazwischen. Also tatsächlich, wenn wir die Klammer jetzt auflösen, das ist S mal X2 minus S mal X1. Also das ist tatsächlich das Gleiche wie da oben. Und das ist auch das Gleiche wie da oben. Ja. Und das bedeutet also, die, wir können weitermachen, ja, und jetzt, wenn wir hier mal haben, die mal ist durch, damit das S allein bleibt, müssen wir durch diese Klammer da, ja, und wir haben auch hier wieder gleichzeitig die Seiten gewechselt, also das S allein bleiben, und auf der anderen Seite, hier wäre es links, aber wir haben das jetzt doch rechts geschrieben, steht dann Y2-Y1 oben, ja, und Yx2-X1 als Nenner da, ja, das hier, das kommt unten, das ist nach der Division, ja, und Delta y bedeutet allerdings y2 y1 und Delta x, x2 x1, also das bedeutet, wir können jetzt hier in dieser Gleichung das hier oben durch x, 2 durch, äh, Entschuldigung, äh, Delta y ersetzen und das unten durch Delta x, ja. und daher ist die Steigung die Differenz der y-Werte durch die Differenz von x-Werten. Nicht zu vergessen, in Deutschland und der Schweiz wird die Steigung mit m dargestellt, also m ist Delta y durch Delta x und in Österreich wird die Steigung mit k dargestellt. k ist Delta y durch Delta x und in England, glaube ich, mit a, also a ist Delta y durch Delta x. Auf jeden Fall, egal ob es m, k, a oder weiß ich nicht was oder s wie bei mir, das ist die Steigung. Und somit haben wir also jetzt hier diese Formel gezeigt. Danke sehr.